Herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz der Piratenpartei Deutschland. Es ist der Bundesparteitag am 27. August 2016. Auf dem Podium haben wir den Bundesvorsitzenden Stefan Körner, den stellvertretenden äh, Bundesvorsitzenden Carsten Savosch und den politischen Geschäftsführer der Piratenpartei Deutschland Christos Tindigidis. Wir sind gerade mitten im Wahlkampf, äh, mitten im Wahlkampf auch, äh, aber im Wahl. Verfahren für den neuen Bundesvorstand. Die Pressekonferenz dreht sich im Moment erstmal darum, wie ist die Bilanz der Piratenpartei für den jetzt noch amtierenden Bundesvorstand und wo steht die Partei? Und deswegen gebe ich zunächst einmal ab an Stefan Körner. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle sehr gerne sagen, die Bilanz ist hervorragend. Die Piratenpartei steht erstklassig da und alles ist absolut im grünen Bereich. Aber erstens wäre es nicht sonderlich glaubwürdig und zweitens nicht sonderlich ehrlich und äh, demzufolge äh, hilft es an dieser Stelle nicht. Ich glaube, ähm, wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass ähm, die Umfragen im Augenblick für die Piratenpartei alles andere als rosig sind. Ähm, wir werden in Berlin beispielsweise zwischen 3% und äh, nicht messbar äh, gelistet. Das ist für eine Partei ähm, jetzt kein idealer Ausgangszustand für einen Wahlkampf. Ähm, und natürlich könnten wir an dieser Stelle auch sagen, ja dann lassen wir es halt. Aber ähm, ich kann mich an ähm, Diskussionen vor rund zwei Jahren über beispielsweise die FDP äh, erinnern. Ähm, damals war auch die Rede, die FDP ist tot, die kommt nie wieder. Ähm, heute würde niemand ernsthaft etwas derartiges sagen. Das heißt, ähm, Parteien als, äh, für tot zu erklären, ist ähm, immer wieder mal gern gemacht, aber äh, wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach doch zu kurz gewesen. <lacht> Wir haben eine schwierige Situation, wir haben aber nach wie vor 12.000 Mitglieder, wir haben nach wie vor rund 400 Mandatsträger, das heißt die Partei als solches existiert sehr wohl und ist auch nach wie vor aktiv. Das Einzige, was uns im Augenblick tatsächlich ein bisschen fehlt, ist mediale Aufmerksamkeit und damit auch die Reichweite in der Öffentlichkeit und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Das ist ein Punkt, an dem wir tatsächlich arbeiten. Da ist auch etwas, was wir in der nächsten Amtszeit definitiv besser machen können als in der bisherigen ähm, einfach aktiver auf Journalisten zugehen, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben, könnte da ein, ein, ein Stück weit helfen. Ansonsten ähm, bin ich guter Dinge, was äh, den Wahlkampf in Berlin betrifft. Ähm, die Berliner haben hervorragende Plakate. Mein erster Eindruck, als ich die Plakate gesehen habe, war, oh mein Gott, wie können die nur? Ähm, ich glaube aber, das ist das genau richtige Zeichen im Augenblick. Ähm, diese Plakate fallen auf, ähm, was uns am wenigsten helfen würde, wäre ein Wahlkampf in Berlin, äh, den keiner wahrnimmt. Und äh, demzufolge machen die im Augenblick äh, ganz, ganz viel Schräges und damit ganz, ganz viel Richtiges. Ähm, wir werden also sehen, was der Wahlkampf in Berlin dann am Ende letztendlich bringt. Ähm, wie gesagt, die, die Umfragen sind nicht optimal, aber auch nicht äh, völlig katastrophal, weil äh, eine Partei, die mal 3% gelistet ist und im Augenblick eine Fraktion hat, äh, hat durchaus eine realistische Chance. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir diese Chance nutzen werden auf dem Weg äh, in die nächsten Wahlkampf. Danke. Ähm, Carsten, wir sind in Wolfenbüttel, es sind angesagt 34 Grad Hitze, ähm, so hitzig geht es hier aber nicht zu. Wie ist deine Sicht von diesem Bundesparteitag bislang? Du ja, Auch ich erlebe die 34 Grad, klar. Ähm, Ich äh, darf wohl feststellen, also für mich persönlich, dass die die Umgangsformen bei diesem Bundesparteitag um ein weiteres wieder verbessert wurden, als das vor zwei oder drei Jahren der Fall gewesen ist. Und äh, auch thematisch äh, sind wir meiner Ansicht nach sehr gut aufgestellt. Stefan hat es ja eben ganz deutlich gesagt. Ähm, ja, es wird immer wieder geungt, wir sind tot, sind wir nicht, definitiv nicht. Und ähm, wenn man alleine mal den, den Worten des Bundesinnenministers Folge leistet, dann hat man genügend Gründe, warum wir nicht tot sein dürfen weil wir nämlich da äh, immer wieder Punkte haben, gegen die es gilt anzutreten. Also, was man uns da aufdrücken möchte, was dann aber auch äh, unsere persönliche Entfaltung äh, einschränken würde, wenn ich das einfach so hinnehmen würde, wie es dann da propagiert wird. Also von daher bin ich mit dem Parteitag bislang sehr zufrieden und ähm, möchte dem auch nochmal ganz klar widersprechen, dass wir tot wären. Nein, definitiv nicht. Und das Christoph. ist doch traurig und nicht anstrengend. Nein. <lacht> Danke. Schwierig. Ah, <lacht> Wie sieht Deine Bilanz für den Bundesvorstand, für die jetzt zu Ende gehende Periode aus? Positiv. Also der Bundesvorstand hat eine Arbeit übernommen. Wir haben ein, vor zwei Jahren einen zerstrittenen Haufen übernommen. Jeder fragte mich damals, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, für dieses Amt zu kandidieren. Das war ein Himmelfahrtskommando vor zwei Jahren. Wir haben die ersten Schritte wirklich gekriegt. Schritte waren, Ruhe reinzukriegen. Wir haben ehemalige Piraten dazu bewegt, ehemalig zu sein, wo ich auch persönlich froh bin, weil sie einfach in keiner demokratischen Partei mehr sein wollen. Wenn eine Niederlage in einer demokratischen Partei ist, und das wird nicht akzeptiert, dann bin ich, nicht, bin ich falsch in der Partei. Aus dem zweiten Grund, zweiter Step war, ich bin öfters in Berlin und habe auch mit einigen Journalisten dort zu tun, noch vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, was meine Vorgänger gemacht haben, was, mal, was die Leute vorher getätigt haben, die vor mir waren. Ich will auch jetzt kein Bashing machen. Ähm, viele gucken mich an und sagten, du bist Pirat, wie geht's? Bist du voll lieber Kerne? Ich es noch ein Gespräch mit der, ich sage jetzt kein Blatt, in Berlin im Bundestag. Und ich war erstmal perplex, weil für mich war und ist Pirat als Ganzes zu sehen. Das ist eine internationale Bewegung, ich bin auch international vernetzt, das war so der zweite Step. Der dritte Step ist die Themenbeauftragten, die AGs, wir haben die meisten, soweit ich weiß Olaf, sind Promovierte, Akademiker, die in ihren Fachbereichen ein Fachwissen haben, das sehr, sehr, sehr positiv ist. Sei es Energie, sei es Urheberrecht, sei es was auch immer. Die Aufgabe, die jetzt auf uns zukommt, das Positive, was wir haben, nach vorne zu bringen und nach außen. Und ich bin der Meinung, wir, haben, wir könnten besser sein, sicher. Weil jeder von uns hat ungefähr 50 bis 70 Stunden investiert, aus seiner privaten Zeit neben dem Job. Und hat vieles getan. Und es wird meiner Ansicht nach besser. Berlin, Niedersachsen, die Kommunalwahl ist wichtig. Und auch Mecklenburg-Vorpommern, nichts vergessen. Der ist auch ein. Du hast es gerade angesprochen, wir stehen vor wichtigen Wahlen. Hier haben wir ähm, die Bundestagswahl äh, im Blick. Was bedeutet das, Stefan, für die Piratenpartei? Ich glaube, dass der Bundestagswahlkampf äh, 2017 äh, sich primär um das Thema innere Sicherheit drehen wird. Ähm, ich habe äh, das Gefühl, dass das Thema Flüchtlinge als, äh, als, als große Aufwender inzwischen vorbei ist. Die Grenzen sind weitgehend abgeschottet. Es kommen kaum noch Menschen nach, die dies versuchen, ertrinken oder bleiben eben in den Ländern auf der Strecke. Und damit ist es für uns innenpolitisch nicht mehr relevant im Wahlkampf. Es wird von den Menschen einfach nicht wahrgenommen. Was aber wahrgenommen wird, ist die Bedrohung oder die Gefühlte Bedrohung durch den Terror. Wir haben inzwischen auch in Deutschland Anschläge von von zu verzeichnen. Das heißt, auch bei uns ist tatsächlich das Thema akut angekommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch ein Thema im Wahlkampf sein wird. Das heißt, es wird Innenminister geben, die weitere Überwachungsmaßnahmen fordern, um mit einem Hauch von Versprechen von Sicherheit dafür zu sorgen, dass die Leute nicht nach rechts abwandern. Und ich glaube, dass die Piratenpartei gut daran tut, sich genau auf diese Themenkomplex zu stützen. Das ist schließlich eins, für das wir wirklich wahrgenommen werden, oder ein Themenkomplex, für den wir wirklich wahrgenommen werden. Und den in den Mittelpunkt zu stellen, kann das wirklich helfen. Bevor ich die Fragerunde eröffne, hier nochmal die Möglichkeit an Carsten und an Christos. Wie seht ihr den Weg der Piratenpartei in den Bundestagswahlkampf? <lacht> grundsätzlich ja äh, positiv, Stefan hat es ja ganz deutlich gesagt, die, die Themen existieren ja, und das ist für uns natürlich auch eine Plattform, uns darzustellen, wie wir zu diesen Themen stehen und wie wir zu dieser äh, teilweise im Moment auch vorher schon Panikmache äh, uns äußern werden, äh, dass wir das sicherlich nicht unterstützen, dürfte wohl jedem klar sein. Und von daher äh, freue ich mich auf den Bundestagswahlkampf, weil ähm, dort ist für uns ja auch die Möglichkeit, innerhalb des Wahlkampfes den Bürgern oder den Wählern zu zeigen, dass wir eine wählbare Alternative sind. Mhm. Christus? Für mich ist es wichtig, die Probleme der einzelnen Menschen, die sie ja haben, und welcher Tatsache auch immer, dass man sie ernst nimmt. Dass man wirklich ernst nimmt, das, was sie beängstigt. Und nicht, wie die anderen einfach sagen, Lösungen aus ihrem Programm nur anbieten, sondern wirklich Lösungen der Realität nah sind und nicht realitätsfern. Und meiner Ansicht nach sind wir diejenigen, die noch sehr nah an der Bevölkerung sind, weil wir sind noch Teil davon, wir sind keine Berufspolitiker, wie viele andere Parteien. Und wir haben halt die Möglichkeit noch, offen zu reden, offener als andere. Und die Bundestagswahl ist für uns, oder für mich persönlich entscheidend. Danke. Damit möchte ich die Runde öffnen. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach den Namen nennen und das Medium, bitte sehr. Ich hätte auch eine, und zwar aus dem, aus dem Kreise der Piratenpartei selber. Mein Name ist Jürgen Asbeck, von der Presseabteilung. In der Partei herrscht durchaus auch so ein bisschen Aufbruchwille in Richtung der sozialen Themen, Themen, die wir in der Vergangenheit auch besetzt haben, inwiefern äh, werden die sozialen Themen in eurem Bundestagswahlkampf ein Teil sein? Ähm, die Frage geht an Stefan. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit lernen müssen, dass äh, es Themen gibt, für, denen, ähm, für die den Piraten Kompetenz zugesprochen wird vom Wähler und andere eben nicht. Ich kann mich beispielsweise erinnern, dass wir in Bochum lange darüber diskutiert haben, dass wir unbedingt ein Wirtschaftsprogramm brauchen. Ganz ehrlich, das hat nie irgendjemanden interessiert, was in diesem Wirtschaftsprogramm steht. Das gleiche ist mit, unserem Thema, mit, mit unseren Beschlüssen zum Thema Rentenpolitik. Wir haben da tatsächlich sehr gute Beschlüsse. Wir wollen ein Modell haben, das dem der Schweizer ähnelt, BGE mit einbaut. Also ein, ein, ein wegweisendes Konzept, wie ich meine. Das interessiert aber keiner. Wir sind eine Partei, die für einen bestimmten Themenkomplex gegründet wurde. Für diesen, Themen, für diesen Themenkomplex werden wir wahrgenommen, für diesen Themenkomplex werden wir von den Journalisten auch angefragt und für alles andere haben wir einfach auch bei den Wählern keine Relevanz und ich glaube es gibt genau zwei Möglichkeiten Wahlkampf zu machen, entweder ich gehe her und produziere ein Profil, das jedem Wähler sofort sagt, wofür wir stehen, also ein ganz schlankes Schaufenster, in dem wirklich nur das beste Produkt, das wir haben oder das wichtigste Produkt, das wir haben, drinsteht um jedem, der vorbeiläuft, sofort zu signalisieren, das ist das, worum es sich bei uns dreht. Oder man setzt eben auf viele Themen. Und dieses auf viele Themen sorgt aber halt dafür, dass die meisten Menschen dann nach einem Blick in dieses Schaufenster am Ende trotzdem nicht wissen, wofür wir eigentlich stehen. Also wenn es nach mir ginge, würde ich alle anderen Themen in den Hintergrund stellen. Würde gucken, dass sich der Wahlkampf um das Thema dreht, das für uns relevant ist und genau mit diesem Thema Wahlkampf. Dankeschön. Weitere Fragen, bitte sehr. Ja, seit früher der Sprechagentur. Ähm, sie sagten gerade, dass ähm, es Themen gibt, ähm, für die die Piratenpartei steht, wie sie auch wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite sagten Sie, das Wahlkampfthema wird äh, 2017 sicherlich die innere Sicherheit sein. Wie wollen Sie das denn verbinden? Ähm, nach meiner Erfahrung ist äh, es ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass äh, sich Regierungen ähm, beim Thema innere Sicherheit immer auch damit äh, profilieren wollten, dass sie äh, zusätzliche Überwachungsmaßnahmen äh, gefordert haben, mehr Kameras äh, im öffentlichen Raum, ähm, äh, Videoerkennungssoftware, die äh, einzelne äh, Gesichter identifiziert äh, hatten. Weil letzte Woche. Ähm, das sind alles Themen ähm, oder das sind alles Punkte, die äh, explizit auch ähm, bei den äh, Piraten als als äh, Kompetenz verortet werden. Ähm, das heißt, da haben wir die Möglichkeit zu sagen: Moment, ähm, das erhöht eben nicht die Sicherheit, sondern sondern sorgt nur dafür, dass wir mit unseren Bewegungen im öffentlichen Raum lückenlos erfasst werden. Das sorgt eben nicht dafür, dass keine Anschläge mehr stattfinden, das wissen wir inzwischen ja aus Frankreich schmerzhaft, sondern es sorgt dafür, dass wir nachträglich alle irgendwann uns für unsere öffentlichen oder nicht öffentlichen oder privaten Äußerungen rechtfertigen müssen. Und wohin eine Demokratie auch steuern kann, sieht man im Augenblick ja schmerzhaft in Österreich, in der Türkei. Auch die türkische Regierung ist demokratisch gewählt. Jetzt gab es ein bisschen Turbo äh, und das Ergebnis ist, dass es eine Säuberungsaktion gibt, von der der Staatspräsident sagt, es ist eine Säuberungsaktion. Ich glaube, das zeigt, wie dünn eine Demokratie sein kann. Und wenn ich dann aber zugeguckt habe, wie Überwachungsinfrastruktur geschaffen wurde, habe ich irgendwann das Problem, dass diese Überwachungsinfrastruktur gegen alle Bürger, die missliebig sind, verwendet werden kann. Und da gilt es, den Anfängen zu wehren. Weitere Fragen? Bitte sehr. Ralf Fischer vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, Herr Körner, es wird ja auch im Plenum angesprochen, Sie werden sehr dafür gelobt, Ruhe reingebracht zu haben in die Partei. Jetzt ist die Frage, Sie haben es ja auch in Ihrer Rede angesprochen, Sie wollen die Kommunikation ausbauen. Welche Möglichkeiten haben Sie denn jetzt letztlich als Bundesvorstand, Pressesprecher anzustellen, Geld in die Hand zu nehmen? Wo sind da noch die Reserven, dass Sie jetzt dafür 2017 noch Fahrt aufnehmen können? Also eine ruhige Partei, ja, aber wann setzt Sie sich in Bewegung? <lacht> Ich glaube, wir haben tatsächlich ein Problem in, in, in der Struktur unserer Partei, das in den, Anfang, in den Anfängen begraben liegt. Wir haben sehr fixe Schlüssel, was die Verteilung der Gelder nach unten betrifft. Im Grunde könnte man fast sagen, bei uns bekommt am Ende jedes Mitglied seinen Beitrag wieder und bekommt den Auftrag, hier macht damit Wahlkampf. Also wir verteilen viel zu viel Geld nach unten. Und das sorgt eben im Augenblick dafür, dass wir als Bundesverband kaum handlungsfähig sind, während hingegen einzelne Gliederungen ähm, ziemlich weit unten ziemlich viel Geld haben, aber damit nichts anfangen können, weil sie ähm, weder das Know-how äh, noch, noch die, die Vernetzung dafür haben, um äh, diese, diese Mittel auch vernünftig einzusetzen. Ähm, der Ansatz, den ich verfolge, ist tatsächlich über den Schatzmeisterclub. es gibt da ein Konstrukt ähm, dafür zu sorgen, dass ein Teil dieses Geldes eben an den Bund zurückgeht und ähm, wir damit mehr finanziellen Handlungsspielraum bekommen. Aber reicht das aus, wenn... Ich klingt jetzt nicht so, als wenn das wirklich ein akutes Thema wäre. Ich meine, es wahrscheinlich noch zwölf genau, Monate Zeit bis zur Bundestagswahl. Also, drängt ja mehr oder weniger, dass die Strukturen geändert werden. Die ist, also der, der entscheidende Punkt ist, die Strukturen dafür sind sogar auch schon da. Es gibt einen Schatzmeisterclub, der die Möglichkeit hat, Gelder, äh, dem Schatzmeisterclub gehören alle, Landesvor-, äh, alle Landesschatzmeister an. Ähm, und die können gemeinsam entscheiden, dass sie einen Teil der Gelder, die in den LVs liegen, die also wir an die LVs verteilt haben, äh, zurück an den Bund gehen für bestimmte Aufgaben. Und ähm, der Plan ist jetzt eben, einen Bundesparteitagsbeschluss herbeizuführen, der den Schatzmeisterclub anweist, ähm, der Bundespartei ähm, 100.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit in den nächsten zwölf Monaten zur Verfügung stellen, damit wir die Möglichkeit haben, einen Pressesprecher einzustellen. Wir hatten diesen Parteitag. Ja. Also, dieser Antrag wird äh, hier noch gestellt. Okay. Und, ähm, dann werden wir sehen, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Wir hatten eine angestellte Pressesprecherin, die diesen Job gut gemacht hat. Und das ist eine Lücke, die im Augenblick eben da ist und die wir schließen müssen. Das hilft mit Sicherheit. Und ansonsten ist ganz klar, der Bundesvorstand alleine kann keinen Wahlkampf machen. Wir haben zur Europawahl gesehen, wie wichtig es ist, dass alle Mitglieder hergehen und Plakate aufhängen, Straßenwahlkampf machen, Infostände machen und so weiter. Das ist eine Gemeinschaftsaktion. Herr Tolle für der Zeitung. Jetzt wurde heute in äh, vielen Redebeiträgen äh, ziemlich schonungslos der Bedeutungsverlust der, der Partei angesprochen. Wollen Sie das dann ausschließlich mit, mit einem einzelnen Pressesprecher dann umkehren, den Sie in Berlin anstellen? Also diese, diese Wende sozusagen, ich meine, sie hatten ja 2012 Erfolge gehabt, aber seitdem ging es eigentlich eher ab. Ja. Wie wollen Sie das stoppen? Ja, ich gebe zu, dass es tatsächlich nicht ganz einfach ist, so eine Bewegung, in der wir uns im Augenblick befinden, zu stoppen und umzukehren. Und vielleicht ist es auch eine Aufgabe, die nicht zu lösen ist, aber es ist zumindest eine, die man sich annehmen kann, weil wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ja, es ist ein möglicher Weg, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit zumindest im Ansatz funktioniert hat. Ich glaube, dass es unseren Mitgliedern hilft, wenn wir mediales Echo finden. Nein, ich weiß, dass es unseren Mitgliedern hilft, ähm, wenn wir mediales Echo finden. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit immer wieder die Situation, ähm, beispielsweise nach dem Bundesparteitag in Würzburg, ähm, wo praktisch alle Medien darüber berichtet haben, die Piraten sind noch da, ähm, die Piraten haben ihren, ihren Vorstand im Amt bestätigt, das waren so die, war so der Tenor der Meldungen ähm, und das hat dafür gesorgt, dass die Leute das Gefühl hatten, hey, uns gibt es noch. Also ähm, so dieses über äh, die Außenwirkung äh, gespiegelte Selbstwahrnehmung hilft offensichtlich den einzelnen Mitgliedern, äh, motiviert, Wahlkampf zu machen. Das ist so ein bisschen die Strategie, die ich an der Stelle habe. War die Frage darauf bezogen auf, auf den Wahlkampf oder auf die Campaign? Oder, oder, oder ja, ich ist meine so natürlich auch auf den Wahlkampf, weil das natürlich der, gut, wir haben jetzt hier in Sachsen haben wir die Kommunalwahl, da ja. ist das ziemlich gelaufen. Aber natürlich auch die Bundestagswahl bezogen. Natürlich gibt es ein Campaign-Team, das heißt bei uns SG Gestaltung als Beispiel. Da sind mehrere Gestalter, die dort arbeiten am Campaigning. Es ist ein Standbein, was der, der Kollege Körner gesagt hat, ist es ist ein, ein Punkt, eine Säule, die wir haben. Als Zukunftsgerichtet ist natürlich, dass wir den Social Media Bereich haben. Da sind wir einer der stärksten. Also, das lasse ich mir jetzt von keinem Malig reden. Dann, dann gibt es Bereiche, wo wir sagen, ob wir jetzt in die Printwerbung kommen, in die Printwerbung und so weiter. Das ist auch angedacht. Das ist natürlich schwierig, was der Kollege sagte, dann zu sagen, haben wir das Geld oder nicht. Aber ich bin ja selber 0,9er, 0,8er Pirat, das heißt, ich kann mich noch daran erinnern, wo ich gar nichts hatte. Das heißt, ja, es tut weh, es war schön, mal ein bisschen Geld zu haben, aber ich, es stört mich persönlich nicht, dass ich gar kein Geld zu habe. Es ist also machbar und es ist auch möglich. Und natürlich werden wir Klinken putzen. Klinken putzen bei euch, also bei Ihnen. Weil äh, ansonsten, wie funktioniert das? Nur weil wir eine PM bei, äh, bei euch hinschicken, eben. Sie lesen das und finden, naja, netter Kerl, aber habe ich keine Lust. Es läuft halt so aus meiner Sicht. Bitte. Zum Thema äh, chronische Geldnot Heute Morgen kam der Vorschlag auf äh, unabhängige Fundraiser äh, damit zu beauftragen. Wie stehen Sie denn dazu? Und äh, eine zweite Frage. Es wurde heute Morgen das Thema Transparenz, eine der Kernthesen, äh, ein bisschen kritisch beleuchtet. Von Digital ähm, Courage. Bitte? Von Digital Courage. Das war ja, genau, genau, genau, aber das war, ja. glaube ich, auch echt Frage was ich äh, okay. noch angesprochen hatte. Insofern, äh, wie steht es mit Fundraisern und äh, zweite Frage eben Transparenz. Ist das ähm, eine der Kernsäulen, die unabdingbar sind? Oder? Okay, fangen wir mit dem zweiten an, das ist ähm, schnell erledigt. Ähm, ja, Transparenz bedeutet ähm, für uns und für, äh, für mich, dass politische Entscheidungen so getroffen werden, dass der Bürger sie nachvollziehen kann. Das bedeutet nicht, dass jede einzelne Information im Detail vorliegen muss. Das geht manchmal nicht. Äh Gerade bei politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene beispielsweise oft gar nicht, weil die, die Gebote von, von, von Firmen möglicherweise Personalien enthalten oder Ähnliches, wo einfach die, die Transparenz eine Abwägung finden muss gegen Personendatenschutz und Ähnliches. Also absolute Transparenz ist wie alles andere, was man absolut sieht, absoluter Unsinn. Was aber schon wichtig ist, ist eben die, die, die Möglichkeit der Informationsverbreitung zu schaffen. Und das ist etwas, was uns in, in vielen kommunalen Parlamenten auch tatsächlich in der Vergangenheit ja gelungen ist. Informationsfreiheitssatzungen in Bayern ist etwas, was, was wir inzwischen fast überall haben. Da können wir als Piraten mit Sicherheit sagen, haben wir uns einen Teil dazu beigetragen. Das andere Thema Fundraising die Idee ist nicht völlig neu, die kam jetzt nicht aufs erste Mal auf diesem Bundesparteitag. Wir haben vor 12 Monaten? ungefähr vor zwölf Monaten eine Ausschreibung gemacht haben die auch ähm, publiziert, ähm, dass wir einen äh, Fundraiser suchen, äh, auf Provisionsbasis äh, als Angestellter, whatever, also haben das offen offengelassen, ähm, nach welchem Konstrukt ähm, und das Ergebnis war leider lau. Ich äh, habe an der Stelle die Befürchtung, dass wir für einen Fundraiser im Augenblick nicht der ideale Traumarbeitgeber sind ähm, und das hat an der Stelle dann halt äh, zu Schwierigkeiten äh, diese Position zu besetzen geführt. Ich glaube aber nach wie vor, dass es möglich ist, wir werden das jetzt einfach nochmal probieren. Möglicherweise muss man die Konditionen verändern, wenn der Vertrag entsprechend ausgehandelt wird, könnte das dann trotzdem funktionieren. Aber eben auf Provisionsbasis zu arbeiten, war auch damals schon ein Gespräch. Sie haben es gerade gehört, wir haben gleich die Urteilsverkündung. Insofern, wir setzen das danach fort. Danke. Vielen Dank. Back